Die Baustelle beinhaltet jetzt eine Richtung eines Trinkwasserbrunnens. Ein Trinkwasserbrunnen schaut so aus, dass wir eine Leitung aufgraben bzw. eine Bestandsleitung aufgraben, dort eine Abzweigung setzen, von der Abzweigung einen Schlauch, eine Leitung führen bis zu dem Trinkwasserbrunnen und diesen dann mehr oder weniger aufstellen und in Betrieb nehmen. Wir ja, haben rechnet so mit, einer, mit einem bis zwei Tage. also einen Tag aufgraben, die Abzweigung setzen und den zweiten Tag ein Teil auffüllen und dass, dass man dort einen guten Standfläche hat für den Trinkwasserbrunnen und, und dann den Trinkwasserbrunnen aufbaut und verbetoniert, dass er, dass er eine Festigkeit hat und dass man dort halt, äh, die, den Trinkwasserbrunnen dann in Betrieb nehmen kann und anschließt. Also zwei, ein bis zwei Tage, ja, wird das dauern. Wir haben das in einer guten Zeit äh, durchgeführt in die zwei Tage jetzt, wie gesagt, zwei Arbeitstagen. Äh, die Koordination mit der, wir sind ja doch drei Gewerke da gewesen, also die Koordination mit Baufirmen, mit unseren Monteuren, mit dem Einbauten, plus unseren Kollegen, die dann die Beklebung und die Armatur äh, komplettiert haben, beziehungsweise auch den, den, diesen, diesen Fräsenapfen montiert haben. Ja, wir können da drauf drücken und dann wird hoffentlich das Wasser dort rausrennen, was gehört. Wir drehen es da raus und nie ganz anders. Das ist natürlich ganz positiv für uns als Installateure, dass wir das gut durchgeführt haben.